Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Frag den Roche. Wie immer zu erreichen unter fragdenroche.ch. Heute geht es ums Thema, welche Keywordoptionen gibt es bei Google Ads? Früher war das Google AdWords, aber ich möchte natürlich mit dem offiziellen Namen, den es derzeit hat, Google Ads weiterfahren. Du hast grundsätzlich vier Keywordoptionen und diese vier keyword Keywordoptionen erkläre ich dir kurz, damit du dann zum Schluss noch etwas, ich sage mal genauer erklärt bekommst wie es sich verhält, wenn jemand mit diesen Keyword-Optionen arbeitet, welche möglichen Keywords dann entsprechend ausgespielt werden. Hast du noch eine Download-Möglichkeit mit einem PDF, was dir völlig kostenlos zur Verfügung steht unter diesem Video beziehungsweise bei diesem Podcast natürlich entsprechend den Link, den du noch hinzugefügt bekommst und das erklärt dir dann noch etwas genauer, was es mit den Keyword-Optionen auf sich hat. Wir haben also vier Keyword-Optionen, die du nutzen kannst bei Google Ads. Und zwar geht es zum einen um weitgehend passend. Weitgehend passend bedeutet, dass du ein Keyword hinzufügst und zwar nur dann, wenn du wirklich keine Ahnung hast, welche Keywords deine potenziellen Kunden suchen. Da musst du dann aber wirklich vorsichtig sein, dass du nicht zu viel Geld entsprechend verschwendest, in Anführungszeichen, mit Suchbegriffen, die mit deinem, mit deinem Produkt oder deinem Dienstleistung überhaupt nichts zu tun haben. Wenn du also ein Keyword mit weitgehend passend hinzufügst, dann wird alles, was irgendwie mit diesem Keyword zu tun hat, entsprechend eine Anzeigenschaltung ausgelöst. Da musst du halt wirklich darauf achten, dass du nicht zu, ich sage mal, wie so, zu große Oberbegriffe nutzt, sondern wirklich schon ziemlich spezifisch auf dein Produkt oder deine Dienstleistung hinweist. Beispiele bekommst du, wie gesagt, dann in dem angehängten PDF. Wenn du jetzt sagst, okay, ich äh, weiß ungefähr, wonach die Personen suchen oder wonach meine potenziellen Kunden suchen, dann nimmst du die passende Wortgruppe. Die passende Wortgruppe wird dann in sogenannten Gänsefüßchen hinzugefügt, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und diese passende Wortgruppe bedeutet, dass du vor und nach dieser Wortgruppe entsprechend etwas hinzufügen kannst, bei der Suche bzw. wenn der Kunde nach dir sucht. Aber wichtig ist, dass diese Wortgruppe genauso dasteht. Wie immer ist es auch so, dass Groß-Kleinschreibung hier keinen Unterschied mehr macht. Auch nahe verwandte Schreibweise, zum Beispiel mit dem Thema Olivenöl. Statt mit V mit F geschrieben, dann wird das Keyword bzw. das äh, die Anzeige trotzdem ausgespielt. Also bei weitgehend passend, darf vor, äh, beziehungsweise bei der passenden Wortgruppe darf vor und nach dieser Wortgruppe irgendetwas stehen. Es kann auch alleinstehend sein, ohne dass vorher oder nachher etwas draufsteht, beziehungsweise bei der Suche integriert wird. Wichtig ist einfach, dass diese Wortgruppe genau so gesucht wird. Wenn du jetzt sagst, ja gut, okay, diese passende Wortgruppe, die muss aber genau so gesucht werden. Also nur wenn jemand genau nach dem sucht, Will ich, dass meine Anzeige ausgespielt wird, dann nimmst du die Option genau passend. Dann wird das in solche Eckklammern hineingesetzt und dann darf aber nichts mehr hinzugefügt werden, auch nichts entfernt werden, dann muss wirklich genau danach, wo du dieses Keyword hinzugefügt hast, entsprechend gesucht werden. Das heißt, wenn du jetzt Olivenöl kaufen nimmst, dann muss da auch stehen Olivenöl kaufen und nicht, ich möchte günstiges Olivenöl kaufen, obwohl Olivenöl kaufen wieder als äh, genau passend hinzugefügt wurde. Aber ich will günstiges, steht ja vorne dran, also wird die Anzeige nicht ausgespielt. Diese Option kannst du vor allem dann nutzen, wenn du genau weißt, dass, äh, ich sage mal, eine Person vielleicht nur nach, nach einem spezifischen Produkt oder nach einer spezifischen Band äh, irgendwie sucht oder auch zum Beispiel nur bei einem Live-Event dort entsprechend sucht, dann kannst du die Person äh, bzw. die Option, nicht die Person, genau passend nutzen. Dann haben wir noch den Modifizierer Plus, wo du das als weitgehend passend hinzufügst, aber mit der Option, dass du dort ein Plus vor dieses Wort hinzufügst. Jetzt muss ich da ein bisschen ausholen. Das bedeutet, dass du, ich sage mal, es macht Sinn, zwei bis drei Worte in diese Option hineinpackst, sagen wir mal Olivenöl kaufen günstig. Wie diese drei Wörter jetzt innerhalb dieser Option drinstehen, ist völlig egal. Denn dieses Plus vor dem Olivenöl und günstig und kaufen steht dafür, dass diese Wörter mit Groß-Kleinschreibung oder nahe verwandte Schreib oder Fehlschreibweise, zum Beispiel eben mit diesem Olivenöl, mit F geschrieben oder günstig mit UE geschrieben, in der Suche vorhanden sein müssen. Wenn du jetzt also nicht zu 100% genau weißt, wo jetzt diese Suchbegriffe genau äh, hinkommen sollten, dann kannst du die Option Modifizierer Plus nehmen, setzt einfach vor das Plus ein, nicht vor das Plus, sondern vor das Keyword, ein Plus und zwar direkt ohne Abstand. Und mit einem weiteren Abstand dann Plus und das nächste Keyword und mit einem weiteren Abstand Plus und das nächste Keyword. Ich empfehle dir maximal drei, nicht sechs, sondern drei Keywords zu nehmen, um deine Suche entsprechend ein bisschen einzugrenzen. Das bedeutet einfach, dass diese einzelnen Suchbegriffe, die du da drin hast, irgendwo in der Suche enthalten sein müssen. Das ist auch bei sogenannten Longtail Keywords. Also Longtail Keywords bedeutet, dass man ellenlange ich suche nach günstigen Olivenölen im Bereich der Ortschaft sowieso. Dann hast du ein Longtail Keyword und du hast jetzt günstig, du hast Olivenöl und kaufen fehlt aber. Das heißt, dieses Keyword bzw. die Anzeige wird bei diesem Keyword nicht ausgespielt. Wenn da jetzt aber steht, ich suche günstiges Olivenöl zum Kaufen innerhalb meiner Ortschaft, dann haben wir günstig, Olivenöl und kaufen drin. Das heißt, deine Anzeige wird entsprechend ausgespielt. Und wie immer solltest du natürlich auch darauf achten, dass dann in der Anzeige drin auch die entsprechenden Keywords vorkommen, weil diese werden teilweise Gedruckt. Wie gesagt, jetzt zum Schluss hast du die Möglichkeit, unter diesem Video oder im Podcast den entsprechenden Link anzuklicken, damit du dieses PDF herunterladen kannst, wo ich dir dann noch genauer erkläre bzw. dir Beispiele zeige für diese verschiedenen Wortgruppen. Die sind sehr, sehr wichtig, wenn du mit Google Ads arbeitest, dass du diese Wortgruppen bzw. diese Keyword-Optionen auch kennst und auch anwenden lernst. Und falls du irgendwelche Fragen hast, scheue dich nicht, rufe mich an oder kontaktiere mich per E-Mail unter info.fragdenroge.ch oder füll zum Beispiel einfach das Formular aus auf fragdenroche.ch. Vielleicht ergibt sich dadurch oder beziehungsweise daraus auch direkt eine Frage, die ich in einer meiner nächsten Videos für dich beantworten werde. Selbstverständlich beantworte ich die natürlich auch per E-Mail. Dann zum Schluss noch den Hinweis, dass du dieses Video und diesen Podcast gerne teilen darfst auf den verschiedenen Netzwerken. Ich freue mich natürlich auch darüber. Verwende dazu doch bitte den Hashtag, also die, die Raute, frag den Roger. Dann äh, findet man auch alle Informationen bzw. alle Videos, die ich schon gemacht habe und alle Podcasts findet man dann auch auf der entsprechenden Plattform. Dann noch zum Schluss der Hinweis auf meinen kostenfreien Digital Marketing VIP-Club. Du kannst dort Mitglied werden, völlig kostenfrei, es kostet es nichts. Du hast dort bereits weitere Videos, die ich dir zeige rund ums Thema Digital Marketing. Sei das Google, sei das Tag Manager gibt es ein Video. Es gibt zu Facebook ein Video, es gibt auch ein Video zum Thema WordPress, wie ich zum Beispiel einen WordPress-Blog installiere, was dann noch kommt oder eben schon vorhanden ist und so weiter. Und äh, da kannst du völlig kostenfrei Mitglied werden. Ich freue mich auch darauf, dir dann direkt sieben E-Books zuzusenden, beziehungsweise die findest du im Downloadbereich von dem VIP-Club und wünsche dir jetzt viel Erfolg beim Umsetzen der nächsten Strategie mit Google Ads.